Hier habe ich den Cloud Stratus von ON für euch, einen echten Langstreckenspezialist. Und Norbert versorgt uns jetzt mit allen wichtigen Details zu dem Schuh. Ja, danke Michael. Ja, das ist wirklich ein Dauerläufer. Und ON hat hier die Passform verbessert bei dem Cloud Stratus. Er ist ein bisschen breiter geworden im Vorfuß. Wir haben hier diese doppellagige Cloud-Technologie, das Dämpfungssystem, das man so in dieser Form nur bei ON kennt. Und, ähm, hier unten sieht man auch dieses Speedboard, auf dem die ganze Mittelsohle aufbaut. Der rollt sehr gut ab, sehr stabil, eher für lange Strecken geeignet und auch hier durch dieses Schnürsystem nochmal zusätzlichen Halt im Mittelfußbereich. Also toller Schuh für lange Strecken. Danke, Norbert. Viele weitere Informationen rund um die Themen Laufschuhe und Laufen findet ihr auf.